Jo, meine lieben Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge Fall 2 mit dem lieben Herr Theon. Hallo. Oh, dieses erotische Hallöchen und ich würde sagen, wir joinen auf drei auf dem Server, also 3, 2, 1, go. Rauf. Ich hoffe, du kannst auf dem Server. Ohne Probleme, bist du auch drauf. Instant, instant perfekt. perfekt. Und ich hoffe, wir werden jetzt nicht getargetet oder so in die Richtung, denn da gab es schon gewisse Fragen, ob wir gleich noch eine <lacht> Folge aufnehmen. Ich hoffe jetzt eher weniger. Ja. Denn das ist nicht so gut. Auf jeden Fall, wir befinden uns gerade noch wie in der letzten Folge gesehen. Hier am Strip meinen. Äh, cool. Hast du Schaden bekommen? Ja, ich war, ich war hier irgendwie noch in einem Erdblock drin. Ich weiß nicht warum. Aber ich habe so Angst gehabt, dass wir irgendwie so außerhalb der Border aus so sind. <lacht> Vor allem so, du krieg, krieg, ich krieg gerade Damage genau in dem Moment höre ich draußen Donner. Ja, habe ich auch gehört. Ich hatte auch gerade so. Hä? Bist du gestorben? Wie? Wo was? Nicht jetzt sterben, bitte. Warte, bitte, ich brauche den Kleinen Können wir Teamkiste machen, wo die anderen nicht was zugreifen können? Oder äh, wie ja, können System? wir machen Können wir machen dann mach, dann mach ich eine. Warte, ich mach den anderen Du musst da ein Schild vorpacken, einfach mit Hashtag Kriton vor Ja, bin dabei äh, So, warte, dann äh, kann ich die Sache kurz reinlegen mhm. Und wenn die anderen mal... Aber wer Ofen geht das auch, oder? Ofen können die ruhig looten Okay, Hashtag Kriton. Ah, guck mal steht, Hey, aber steht zweimal drauf jetzt Egal. Oder du ich nie, Ich glaub das Plugin schreibt. Dias! Dias? Dias! Ich sehe sie. Bau ab, bau ab, bau ab, bau ab, bau Eins, ab. zwei. Oh, wie die ganze Zeit? Drei, vier. Vier nice. Stück. Nochmal rum nice, drum, nice, graben. Nice, nice, nice, nice, nice, nice, Mega Oh nice. geil. Warte, ich mach noch ganz schnell hier so äh, Eisenspitzsack. Ich habe das Gefühl, die Folge wird gut. Oh Guck ja. Mal, wir nehmen gerade okay. mal eine Minute auf und haben Instant schon Dias. Mega nice. Wenn sich ja von der letzten Folge noch so ein paar, Meter, nur ein paar Blöcke entfernt oder so, ne? Ja. Ich glaube, ich glaub, so fünf Blöcke nach vorne gegraben. Äh, machst, machst du schon mal den Eingang oder den Ausgang, hast du gesagt, mal kurz zu. Ja, Eingang, ich, mach, ich mach eine Diaspitzhacke, spitzhacke ist das okay? Na, ah, warte noch, warte noch mit der Spitzhacke. La lass, lass mal warten, vielleicht... Okay. Ich packe okay, genau. das einfach, ich die Dias einfach mal in die Chest. Äh... Äh, wo bin ich hier gelandet? Das würde ich sehr äh, gerne mal wissen. Hier ist ein anderer Gang, glaube ich. Guck mal. Hier. Ich weiß nicht, aber. Waren wir schon hier? Ja, das hast du gegraben, weil du eine Spinne gehört hast. Ach so, stimmt, stimmt, stimmt, stimmt, stimmt. Dann müssen der auch Und dann wurdest du ja gekickt. Ja, ja, genau, stimmt. Boah, ich war gerade so verwirrt von dem Gang hier gerade. <lacht> Alter, ja, mach mal kurz kurz diese X. Okay, Leute, ich mach jetzt die x pray mode aktiviere ich jetzt. Und ich sag euch, Leute, ich finde jetzt gleich Dias. Und das ist mit Ansage, Alter. Hey, wenn du jetzt wirklich auf Ansage Diaz findest, Alter. Ich küsse deinen Nacken. Alter, stimmt doch richtig da draußen. Ja. Also ich schöne Spinne, aber ich weiß nicht von wo Ich näher mich aber irgendeiner Höhle, irgendwo hier ist eine Höhle Ich hoffe, oh. das ist heißt ein bisschen lauter Ich ja. habe sie jetzt einigermaßen gut eingebaut ich Du glaub, die Dinger in die rein? Habe ich schon, hab ja, ich schon hab den den gefunden, die Höhle gefunden, Habt ihr die Höhle gefunden nice Lauf Lauf ich laut zu dir Perfekt Spinne Also die Spinne kann mir nichts ich antun dann, Wo bist du? Wo bitte Gold, Gold, Gold, Gold, Gold, Gold, Gold, Perfekt, Perfekt, Perfekt. Gold, Gold, Gold, Gold, Gold, Gold. Achso, ich hab die Hülle, ja. Ich hab die Hülle auch. Wir dürfen den Ausgang nur nicht äh, verpassen. Ja, dann lass wir hier mit, äh, hier mit äh, Cobblestone hier kennzeichnen. Ich habe auch eine Fackel an unseren Dings gesetzt. Also ich kennzeichne gerade mit Cobble den Rückweg gerade. Ja, ja. Ich bin gerade dabei. Ah, hier, äh, ist, hier dabei, eh bisschen, Bin gerade dabei, Redstone abzubauen. Bist du denn auch in der Hülle drin jetzt? Oder wo ich ja, bin. ja, bin ich auch drin. Okay. Ähm. Hier ist Lava. Ich mache hier ganz kurz so hier, damit man weiß, was da ist. Ja, ja, ich bin jetzt jetzt... Geht weit, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Alter, also, ich habe hier Wasser dabei. Ja, jo. Ich kann hier schauen. Vielleicht ist ja hier irgendwie Hier irgendwo. ist ein fetter Lavasee. Ein fett. Einigermaßen großer Lavasee. Bei mir... Ja, du hast gerade gelegt du laggst, du laggst, du laggst. Ja. Ich hoffe, du laggst nicht weiter, weil ich habe gerade Tab gesehen. Du hast nur drei Striche. Ja, sehe ich gerade auch. Ich sollte aber nicht austeilen, also ich denke mal nicht. Also, hier scheint es tatsächlich ganz fresh zu sein. Also, hier, okay, Lapis Lazuli. Da hinten geht weiter. Ich gucke ja, ich guck gerade auch bei mir. Hier geht's auch weiter. Ja, hier ist auch Lapis. Halt ein Wasser immer bereit, falls du in die Lava reinfliegst. Dass du nicht ich habe keinen. Dann macht die einen. Mach ich sofort. Das ist sehr wichtig, mein Lieber. Naja, ich gehe jetzt einfach wieder kurz zu uns, damit ich mir das craften kann. Okay, scheint Ja, die Balken sind auch wieder. Ja, vier wieder Balken. Vier Balken, ja, das kommt nach einer glaube ich, jetzt mal. Geht's. Ist ja, ja. das hier hinten? Ja, ja, da ist Sattgasse. Da ist halt noch ein bisschen Wasser. Ich glaub, das snack ich mir gleich. Hier ist dann wieder Zone, bringt aber nicht viel. Schade, schade, schade. Aber wir hatten, ey, echt Glück gehabt gerade. Ohne ja, Witz. Direkt das am Anfang, Alter. Ist richtig nice. Äh, hier ist halt ein Lavasee, aber halt. 14. Hier muss, hier muss. Hier müssen jemanden sein. Hier müssen Diamanten sein. Ich kann nicht glauben, dass hier keine Diamanten sind. Ja, Das, das stürmt, stürmt da draußen aber Zeit. richtig krass, Alter. Wieso hören, wieso hören wir das noch, obwohl wir höher Dings sind? Nee, es, ich glaube, das hört man generell. Eieieiei. Ei, ei, ei. Hier muss... Hier müssen ja. irgendwo Diamanten sein. Uns wird, Irgend... oh. uns wird safe keiner mehr finden. Uns wird safe keiner mehr finden. hier müssen noch irgendwo... Warte mal. Es gibt doch diese besonderen Dungeons oder so. Ja. Vielleicht, vielleicht zeigt der Donner, wo die sind. Nein, das ist auf gar keinen. Also nicht, dass ich wüsste. Oder findet man die einfach irgendwo spontan? Äh, man hört immer so einen so mystischen Sound, wenn nö, so ein Dungeon in der Nähe ist. Hätte ich gerne. Haltet sich stehe ja richtig draußen. Hoiiei. Macht schon, mach schon mal die Folge schon viel spannender. Aber tatsächlich bin ich jetzt hier nicht fündig geworden bis jetzt. bin jetzt ein bisschen so ab und zu mal hin, mhm. mal links, rechts gebaut. Ja, ich strip grad strip gerade bei uns. Äh, strip du, du gerade weiter, wo ich da gebeint habe oder äh, deiner... nein, nein. Bei unserer Base bin ich. Ein bisschen am Stripmine. Die müssen doch irgendwo Dias sein. Ja, irgendwo. Dias, wo seid ihr? Sag mal Hallöchen. Sag mal Hallöchen zum lieben Krayu. <lacht> Hallöchen. Oh, da. <lacht> Nee, ich halt, also eine Höhle haben wir tatsächlich jetzt hier, aber halt... Mhm. Kein. Sachen. Ich glaube, ich meine jetzt auch jetzt mal kurz weiter, bis der Spitzer ganz mal kaputt ist. Mhm. Aber scheint er weniger, dass jetzt hier irgendwas los ist. Hm. Sag okay. dir noch, irgendwie zwei Sekunden später, fand er einfach die. Oh, Alter. Wie viele hast du eigentlich? Zwölf. Okay, nice. Die müssen noch irgendwo... Dias sein. Ja, wenn... Lapis... Die Sache ist... ich hoffe, vor, wir hätten jetzt noch einen Dia. Da könnten wir sogar schon einen Zaubertisch machen. Ja, das stimmt. Bei Bücher... Ein, äh, Einzige, also, wir müssen noch einen finden. Wir müssen noch einen finden. Weil, ah, jetzt fehlt Hast du noch Leder aufgebaut? Wo ich, da? Äh, ja, habe ich noch. Okay, perfekt. Dann können wir jetzt schon Stück. eigentlich... Können wir jetzt schon eigentlich theoretisch einen Zaubertisch machen, Alter. Jetzt schon, stell dir mal vor. Ich höre Lava, ich höre Lava. Perfekt. Aber ich will hoffe nicht über mir. Ich hoffe auch nicht über mir. Mhm. Ich baue gerade ein bisschen rum. Aber selbst wenn du baust einfach schnell über dir einen Block so, dann ist ja alles safe. Naja. Jetzt soll ich dir aber nicht mehr. Hier irgendwo. Vielleicht in der Richtung. Das kann nicht sein. Eisen nehme ich jetzt einfach mal nicht mit. Oh mein, ich bin doch jetzt kaputt gegangen. Mein Mist, Ortgleich. Mist, Mist, ich komme ganz kurz zurück und mache mir ganz kurz mal eine neue Picke. Mhm. Oder mehrere neue Picken, würde ich sagen. Ja, wir haben ja das Eisen. Und selbst wenn, ich habe hab hier noch sogar vieles noch gar nicht abgebaut. Bin ich am laggen? Nein. Ich war ein bisschen verwirrt, weil irgendwie kam halt kein Geräusch, dass ich halt irgendwie was von dem Ofen genommen habe. Das kommt weg. Mach mal so. Ah, das Gold kann ich ruhig braten lassen da nebenbei. Ja, mach ich dann auch gleich nochmal meins rein. So, äh, also hier irgendwo ist. In der Richtung? Warte mal, Slash T. Sechs Minuten haben wir noch. Echt? Das ist sogar ganz okay. Okay, noch 6 Minuten haben wir. Aber man sieht auch wirklich, man kann auch wirklich jetzt hier nachschauen, wie viel Zeit wir noch haben. Also, noch ein Drittel der Zeit haben wir noch übrig. Ja, da können wir sogar noch was reißen. stimmt. Ah, ich denke, das war die Lava, die wir vorhin gehört. Oh, mal von der vorigen Höhle. Ah, Mist. Schade, schade, schade. Dias, wo seid ihr? Ich bin Dia. hier zeigt euch mal dem Eevee. Oh, die Lava wird lauter aber ich, ich, ich will nicht, ich hoffe, dass nicht dass die Lava Oh man, dieses Eisen, Alter ich dachte gerade, das ist das Diamanten Die Lava wird lauter Die Lava wird lauter Lava Ähm Scheint nicht viel hier zu sein Redstone. Okay, vier Dias haben wir schon mal. Das ist immerhin etwas. In der, zwei, in der dritten Folge schon mal Dias. Das ist ganz nice. Aber ja, ich möchte mehr. Das, mehr, das mehr. möchte ich mehr. auch. Der da steht vor so dritte, vierte Folge schon hier. Tool dir. Aber ich finde nichts. Okay, nee, hier ist nichts. Hier vielleicht? Wie, denn, wie ging die Regel noch? Irgendwie wir so zwei Blöcke vorbauen oder drei Blöcke vorbauen? Und dann äh, links schauen. einfach einen Gang rein, dann zwei Blöcke Abstand und dann sozusagen der dritte Block dann halt wieder... Äh, ja, wieder ja okay. durch. das ist sozusagen zwischen zwei Blöchen, ein Nur zwei abstehen, Abstand. ist nicht, damit man auch wirklich genau. nichts verpasst. Genau. Okay, habe ich verstanden. Hm. Hier finde ich auch wirklich gar nichts. Tatsächlich nichts. Was hat das? Ich, bin ich, bin ich vielleicht zu hoch. Ist 15 gut. Ja, ein bisschen runter würde ich gehen. Okay, ich meine, 12 ist so optimal. Dann gehe ich ein bisschen runter wieder. Mm, jetzt bin ich 12. Hm. Jetzt, jetzt, jetzt ist du, ich finde direkt Dias. Das wird jetzt gewesen, Alter. Slash T, nochmal schauen, kurz. Noch 4 Minuten, okay. Ja, Gold. Ja, Gold ist auch. Gut. Eigentlich echt gut, sogar bis jetzt. Ah ja, Dias direkt gefunden. Ja. Hätten wir letzte Folge, glaube ich, ein, zwei Minuten mehr gehabt? Dann hättest du die Dias auch so gefunden, oder? Ja, sogar nach, ich glaube, so nicht mal einer Minute. Und du warst ja dort schon am Bauen. Ich, äh, ja, genau. Ich habe irgendwie. Ich bin habe halt mich eingeloggt, habe so ein, zwei Blöcke abgebaut und hat direkt schon die Dias. Das ist mega. Oh, Gold. Ein Gold, oder? Zwei Gold. Oh, ich hör die Lava, ich hör die Lava. Die ist hier irgendwo, wo? Wo das wäre auch sie? bestimmt jetzt richtig lustig. Wenn, wenn ich mich jetzt so lang grabe, so ohne was zu wissen, dann einfach auf so eine Base von jemanden stoßen. Ja, die haben dann schon so einen Zaubertisch und dann sneaken wir uns dann einfach weg. Oh, 50% hier. Ja, ich finde jetzt auch nicht mehr. Glaub ich. Ja, ich will auch nur Stein. Ich glaube sogar noch Kies im Weg, oder ist oh, ist Krebs. Ne, hier ist tatsächlich nichts, Mann. Na gut, ich mache mir eine wieder neue Spitzhacke machen, schnell. Ja, ich habe extra drei gemacht. Sollte ich auch machen tatsächlich. An diese Lava, die irritiert mich. Wo ist sie? Mensch, Mensch, Mensch! Immer diese Lava, die einen irritiert. So, gehen wir jetzt hier lang. So, ganz kurz hier ein bisschen Eisen geschmolzen. Die 15. Gold. Hmm, ich glaube, ich packe mal ein paar Sachen jetzt. Ach, da Ich habe jetzt einfach mal ganz straight geradeaus. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Packen wir die Sachen jetzt hier mal rein. Ähm. Oh so oder so nicht hier. So, perfekt ist. Noch 2 Minuten pass auf, also wir sollten gleich wieder hier sein. Naja, ja, ich, ich bin. Ich glaube, ich mache gleich einfach mal so nach Gefühl, Nach einer Minute komme ich dann einfach zurück. Ich gehe nochmal schnell ganz kurz. Ich, ich habe immer echt das Gefühl, dass hier irgendwo muss. Hier müssen die sein. Ja. Mein Gefühl sagt das nie. Aber vier Dias schon mal ist immerhin etwas. Mhm. Immerhin. Weil wir, uns fehlt wie viele Dias fehlen uns, sagst du? Lapis. Oh. Ein Dia fehlt uns noch. Dann hätten wir nämlich äh, eine dia -Picke und einen Zaubertisch. Das ist mega, weißt du? Okay, noch eine so 30. Müssen wir aufpassen. Höhle nein nice. Ja. Nice. Obwohl, ne es sind einfach nur zwei Lavaseen. Aber vielleicht, wer weiß, wer weiß. Also ist es eine große Hülle oder eine kleine? Es sind einfach nur zwei kleine Lavaseen. aber vielleicht geht es da noch weiter so. Kann ja sein. Ich hoffe. Also wie weiß die Lava, die Lava ist tief. Das kann also darauf äh, so hinausgehen, dass es vielleicht noch ein bisschen weitergeht. Aber also es einfach vielleicht ein bisschen zu ist. Mhm. Hm. Nee. Noch 58 Sekunden, also ja, ich komme noch einmal zurück. durch und dann komme ich zurück. Ja, ich komme jetzt auch zurück. Ähm. Oh Mann, ich finde Lab, das war keine Dias. Okay, ja. ich habe nichts gefunden, ich gehe zurück. So, so, so, ja, ich so, komme so. auch zurück. Ähm. Ja, go, go, go, schade, go, go. schade. Aber den See, den, den Lavasee gucken wir uns dann einfach in Folge 4 nochmal an. Ja, würde ich auch sagen. <lacht> Wie du so richtig springst, Alter, ich laufe ganz gechillt. Ja, ich bin schnell da. Zack. Ey, hast du noch Kleens, hast du noch Clean noch ein paar Seiten vielleicht noch zu. Äh, nein, gar nicht mehr. Mach nochmal kurz ein bisschen Eisen hier rein. Alter, guck dir mal bitte die Chest an, die wir haben. Die sieht schon hübsch aus, ne? Ja. Bam, bam. Und mal, das ist das Gold, können wir vielleicht noch. Wir werden gleich gekickt, sollten wir werden. Vielleicht. Ja, 10 Sekunden noch. Ja, bei mir auch. Hier noch Erde, keine Ahnung. So. Okay. Keine Ahnung, du wurdest auch noch Zeit. Ist ja. Ja. So. Dann würde ich wohl sagen, Leute. Das war's mit der heutigen Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, kommentieren, abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Immer das Standardspruch am Ende. Mimimi. Mi, mi. <lacht> Und dann würde ich sagen: Ciao. Ciao.